Hallo grüß euch, ich melde mich mit einem neuen Schneebericht vom Stubaier Gletscher. Der Winter ist vorbei, Frühjahr hat begonnen. Mir starten noch mal bei spitzen Pistenverhältnisse durch und wie es abseits der Piste geht, das sage euch jetzt der Patrick Ribis vom Freeride Center Stubai. So, aktuell finden wir einfach top Bedingungen da am Stubauer Gletscher durch die Höhenlager. Wir haben in den letzten Tagen so 20 cm Neuschnellkrieg. Ich sage, das ist eine top Ausgangsposition, jetzt in die Karwoche zu starten. Und ja, jetzt ist die beste Zeit zum Freeriden. Ganz wichtig war mir auch, dass man wirklich, jetzt, wenn man schon am Stubayer Gletscher im Gelände fährt, die obligatorische Schicht Sicherheitsausrüstung wie Schaufel, Sonde und VS-Gerät, dass man das dabei hat und dass man sich damit auch auskennt. So, heute war ein Tag wieder am Stubauer Gletscher und noch ein Tipp für alle Freerider. Die schnelle Übersicht für die, die sich noch nicht auskennen, findet man da am Eisgrad auf der Bauder-Department-Tafel. Und wenn man dann noch an die Info geht, dann kriegt man die Off-Piste-Map in Papierform. Und da sind wirklich alle relevanten Informationen rein. Also, danke fürs Zuschauen, Servus! Ja, danke Patrick, jetzt wissen wir Bescheid. Abseits der Piste geht's gut, auf der Piste geht's gut. Und noch ein wichtiger Hinweis, ab heute tieren wieder um 8 Uhr auf. Das heißt, wir starten früher. Ich wünsche euch viel Spaß. Pfiat denk!